Wir sind da hier oben jetzt am Picknicken mit einem selber gemachten Kneckebrat, einem Schweinzlungenbraten, dem Speckmantel, am Sommersalat, mit Himbeeressig, am Hollerkoch und ich zeige euch jetzt, wie wir das alles gezaubert haben. unterwegs am Wolfgangsee. Das Auto ist schon fast fertig geladen und ich brauche jetzt nur noch meine Aufgaben von der Bettina. So Markus, heute geht's ans Picknicken. Schau, dass du Gerichte zauberst, die einfach zum Mitnehmen und leicht zum Unterwegsessen gehen. Schau, dass du Holler, Himbeeren, Zwetschgen, Salbe und Sonnenblumenkerne einbaust. Dein Picknickort, der soll ein besonders schöner sein, aber da bist du am Wolfgangsee eh ganz genau richtig. Ich bin echt schon gespannt, was du sommerlich Frisches für uns kreierst. Oh Bettina, da werde ich halt garantiert ein bisschen zurücklehnen und mir helfen lassen. Ich weiß nämlich wie Perfekten für Picknick und zwar fahren wir jetzt zur Alm -Marie. Maria, grüß Hallo, grüß dich. Du, Ich habe eine ganz spezielle Challenge gekriegt gell? und ich weiß ja, du bist Picknick-Spezialistin und da brauche ich unbedingt Hilfe halt von dir. Wie laufen das bei dir mit der alm Wir richten seit ungefähr zwei Jahren fixfertige Picknickkörbe her für unsere Gäste mit verschiedenen Schmankerlen und Köstlichkeiten aus der Region und heute machen wir das ein bisschen anders. Du kannst heute mithelfen, Sachen vorzubereiten und ins Glas und in den Korb zu packen. Mein Mann ja, wartet schon in der Küche. Und das heißt, dann darf ich jetzt gleich beim Kochen einsteigen, oder? Richtig, genauso das machen wir das. Schauen richtig. wir in, in Hallo ja, Markus, hey, grüß dich. dich. Du, deine Frau hat mir jetzt gerade bei, draußen beim Himbeerbrocken einteilt, dass ich oh, zu dir okay. einen muss, zum helfen. Du, ähm, ich glaube, wir haben ein paar Sachen zum tun. Ja. Teil mir ein. Okay. Ich hilf dir jetzt. Super. <lacht> also der Plan ist für den Picknickkorb so, wir machen auf alle Fälle Kneckebrot. Wir machen dann einen Salat mit einem selber gemachten Himbeeressig. Wir machen ein Filet mit Zwetschgen-Salberfülle im Speckmantel. Und dann werden wir noch ein gutes Hollenkuch machen. Boah, das klingt gut. Ja? Super, oder? Und wahrscheinlich ein Haufen Arbeit. Das, das heißt, wir müssen Ort? gleich direkt loslegen. Auf alle Fälle. Das heißt, dann starten wir mal mit dem Knäckebrot, oder? Ja, sag dir. Also fürs Knäckebrot, ich habe da jetzt schon mal alles vorbereitet. Nehmen wir entweder Dinkel- oder Weizenmehl. Dann haben wir Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und äh, Sesam. Und zu den Sonnenblumenkerne hat die Bediener jetzt noch eine ganz wichtige Info für uns. Die Sonnenblume gehört zu den Korbblütengewächsen. Und vor ca. 400 Jahren haben sie die Spanier aus Südamerika zu uns nach Europa gebracht. Da ist sie dann angebaut worden und seit ca. 200 Jahren wird Öl daraus gepresst. Das Öl hat ganz viel ungesättigte Fettsäuren, aber auch entzündungsförderliche Linolsäure, daher soll man nicht so viel davon verzehren. Die Sonnenblume hat nur eine Vegetationsperiode und wird trotzdem bis zu drei Meter hoch. Am besten erntet man im August die Seitenarme und legt sie zum Trocknen auf und lässt die mittlere große Blume nur ein bisschen weiter wachsen, bis die Kerne in der Mitte schwarz werden und sie dann lösen. Die Kerne gehören einfach in jede gesunde Küche. Sie hat ganz viel Proteine enthalten, aber auch Vitamin B1, B3, B7 und E-Vitamine. Sie hat Flavonoide, Kupfer und Mangan enthalten. Sie hat auch zusätzlich nur entzündungshemmende sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Außerdem wirkt sie gegen Bluthochdruck. Die Sonnenblumenkerne kann man super über Salat geben oder in Müslimischungen oder auch in Brotmischungen. Aus den Sonnenblumenkernen kann man einen Aufstrich machen, indem man die Sonnenblumenkerne einfach püriert. Aber aus allen getrockneten Bestandteilen der Pflanze kann man einen Tee machen, der gegen Erkältungskrankheiten wirkt, gegen Harnbeschwerden. Und es ist generell ein anregendes und aphrodisierendes Aufbaumittel. Markus, wir werden da einmal die festen Sachen einmal miteinander mischen. Also, siehst du, es wird einfach eine trockene Masse. Das salzen wir jetzt noch. Dann kommt das Olivenöl drüber. Wieso gibst du das so Olivenöl dazu? Das tue ich dazu, dass es ein bisschen geschmeidiger wird vom, vom Teig okay. Dann treibt es es ein bisschen mehr. Du musst den dann richtig auskneten, den Teig? Oder ist Nein, der du wirst sehen, der der ich, okay, ich gebe da jetzt, geb jetzt einfach ganz normal ein Wasser dazu. Das ist jetzt ähm, halber Liter in dem Fall. Ich mache nicht alles auf einmal. Man mischt es und wie gesagt, das soll einfach so eine, eine pastöse Masse sein, wie so ein Müsli auf die Art, dass man es halt einfach gut streichen kann. Wie dick soll man es aufstreichen? Naja, so dünn wie möglich. Das kannst du jetzt auf alles draufgeben, das müsste jetzt hier nicht ausgehen. Also einfach schön verteilen. Genau. Sext? Passt das so, oder? Perfekt gemacht. Aber also einmal super schön. Ja. Und die schieben wir jetzt bei, wie gesagt, 140-150 Grad Umluft. Okay. Schieben wir das jetzt für 15 Minuten nochmal ins Rohr. Energiesparen natürlich aktuell ein ganz ein wichtiges Thema. Von mir als Tipp, Backofen natürlich erst einschalten, wenn ihr ihn braucht. Und ganz wichtig die Schnellaufheiztaste verwenden. Und für weitere Energiespartipps von der Salzburger AG gerne einmal die Alexa fragen. So, Die ersten 15 Minuten von unserem Knäckebrot sind jetzt um. Ich glaube, wir müssen es jetzt schneiden. Gell? Wie ich gesagt habe, nach einer Viertelstunde ist es dann so, dass man draufgreifen kann. Ach, Ach, spürst ja, das? Ja. Mhm. Jetzt ist das, das, so, das so leicht warm. Genau, jetzt ist das leicht warm. Und dann können wir das einfach so auf den Tisch rausgeben. Und ich habe da dann was ein Hilfsmittel, aber das braucht man nicht unbedingt. Das geht natürlich mit dem Messer ganz normal. Also, ja. Man kann es einfach dann mit dem schneiden. Es geht nur darum, dass man es nachher, nachher brechen kann. Genau. Super. So, und dann gehen wir es jetzt so normal 15 Minuten rein, bei 150 ja. Grad, eben wie vorher. Sehr gut. Und es soll richtig werden wie ein Krecker. Perfekt. So, Markus, schau her. Jetzt siehst du, jetzt hat es ein bisschen ein Was du da draufkriegst, das ist wie ein Kneckeprozess heute. Halt. Jetzt ist es fertig. Schau, das können wir jetzt genau bei diesen Stellen brechen, die wir dort zuerst mit unserem Super-Instrument gemacht haben. Ah, super. <lacht> cool. Das kann man in ein Gefäß reingeben mit einem Deckel, verschließen und das halte sie Monate. So, Kneckebrot ist fertig. Unsere Sackerl und gleich Eintüten in unseren Picknickkorb und dann haben wir mal das Erste fertig. Als zweites bauen wir jetzt noch unseren Sommersalat mit dem Himbeeressig. Und ja. das schauen wir uns jetzt noch an, wie du den Himbeeressig machst. Meine liebe Frau gestern Himbeeren pflückt. Ich mag das mit Kerneln nicht so gerne in der Marmelade, ich mag lieber Gelee. Jetzt gebe ich das einfach in den Topf rein, die Früchte bedeckt, die mit einem Zentimeter ungefähr Wasser. Mhm. Und koche das einmal ganz kurz auf, gebe einen Deckel drauf und lasse eigentlich über die Nacht abkühlen. Ja. Wenn man dann in der Früh das abseit, dann hat man das als Basis für Gelee. Und als Rückstand, als ausgepressten Rückstand, diesen Träster. Das ist jetzt das ganze Fruchtfleisch, die Kernel und alles, was, was einfach, wenn man es auspresst, überbleibt, den könnte man jetzt wegschmeißen am Komposthaufen. Oder man kann was ganz was Leckeres draus machen. Und zwar, wenn man da einen Apfelessig zum Beispiel drüber gibt. In dem Fall ist es selber gemacht, aber man kann auch einen gekauften drüber geben. Wenn man dann schaut, dass das nicht aussteht, sondern halt ein bisschen drunter bleibt, dass er wirklich erziehen kann. Mhm. Und den jetzt über Nacht stehen lasst, dann haben wir am nächsten Tag, wenn man das noch einmal abseit, einen Himbeeressig, wie er da ist, mit dieser Farbe. Also das ist schon wirklich sehenswert. Also, der ist ja irre irreknallig. Und wenn man bedenkt, dass man das weggeschmissen hätte, ist eigentlich Schott drum. Ja. Und er schmeckt auch so, wie er ausschaut. Der ich wir aufmachen. Ja, klar. Boah. Aber richtig intensiv nach Himbeeren. Ja. Die Himbeere gehört zu den Rosengewächsen und sie ist botanisch gesehen eine Sammelsteinfrucht. Und zwar hat jede kleine einzelne Frucht da drinnen an Stein mit Fruchtfleisch umgeben und alle Früchte zusammen bilden die Sammelsteinfrucht. Vermutlich begleitet uns die Himbeere schon seit der Steinzeit. Sie hat ganz viel Vitamin C, aber auch B-Vitamine enthalten, sie hat Gerbstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie das Routin, das uns aufbauend für unsere Blutgefäße wirkt. Sie hat aber auch Polyphenole enthalten, wie zum Beispiel die Elagsäure, Die wirkt antioxidativ und verlangsamt unseren Alterungsprozess, somit auch absoluter Jungbrunnen. Außerdem hat sie nur Pektine enthalten, die wirken verdauungsfördernd. Die Himbeere, aber auch die Himbeerblätter, sind in der Schwangerschaft die Wichtigste Pflanze, die uns da begleitet. Sie stärkt die Gebärmutter, aber auch den Beckenboden und vertreibt unangenehme Verkrampfungen. Man kann super aus den jungen Trieben und aus den Blättern einen Frühstückstee machen, den man das ganze Jahr über trinken kann. Generell wirkt der Tee gegen Durchfall, Nierenstörungen, Wechselbeschwerden, bei Frauen leiden, also ein absoluter Allrounder. Aus den Beeren kann man super. Marmelade machen, man kann es aber für Smoothies, für Eis und Desserts verwenden. Ich mag es besonders gern über den Salat drüber. Beim Salat, das ist ein ganz, machen wir ganz äh, einfach. Wir haben eine super Gurke aus dem Garten, wir haben einen Salat aus dem Garten. Wenn du so lieb warst, einfach ins Glas so eine kleine Mischung reingeben. Den Essig werden wir dann extra abfüllen, weil sonst der Salat lätschert wird. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt da unterwegs bist mit deinem Picknickkorb. Und äh, das kann man dann vor Ort über den Salat drüber geben und kann so ein bisschen schick schick und dann hat man ganz frisch. Eins, zwei. So. Und so packt man das dann ein? Genau, so packt so man das packen. in den Kabel. Perfekt. So, wir kommen zu unserer geschmackigen Picknick-Hauptspeise, wenn man das so nennen kann, gell? Ja. Äh, Und zwar Schweinslungenbraten im Speckmantel. Ja. Erzählen wir mal, wie machst du jetzt das? Na jetzt pass auf, ähm, wir haben da einen Schweinslungenbraten. zwei mhm. eine schöne kleine Stickerl. Die schneiden wir jetzt auf, wie so das quasi wird wie ein Schnitzel ein großes. Man kann das einfach in der Mitte ziemlich durchschneiden, wie so ein Gordon Bleu im Prinzip, und kann das dann innen befüllen. Ich mache so ein bisschen auf die witzige Variante, wo man sie mehr verhauen kann, wenn man irgendwo ausschneidet. Also du tust das ein wenig aufplatteln. Ja genau, ich plattel ah, okay. das also so ein bisschen auf. Vielleicht wenn du noch ein bisschen äh, Pfeffer, ein bisschen Salz draufgeben konntest, das war super. War das elektrisch? Ja, das ist elektrisch. Mit, mit Licht sogar, aber das brauchen wir heute nicht. Soviel zum Thema Stromspieler. <lacht> Strom <fahren. lacht> Sehr, Sehr gut. Spaß ein bisschen da? Salz, wenn du noch drauf tust, bitte. Das haben wir jetzt nicht elektrisch. Nein, das haben okay. wir nicht elektrisch. <lacht> Dann habe ich da was vorbereitet. Und zwar, ich habe da Dörrpflaumen mit einem Knoblauch. Zitronenschale, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, habe ich da ein bisschen so vermixt, ja. dann lasse ich das vielleicht von dir noch aufstreichen. Äh, wir brauchen die Hälfte davon, genau. Mach ja. ich das ist gut, War, geschmackig. Ja. Und ich mache aber ein paar Salbeiblätter fertig zum drauflegen. Der Salbei gehört zu den Lippenblütengewächsen und er stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Die Benediktinermönche haben ihn aus Italien zu uns mit hergebracht. Und wenn er auf so steinigen, durchlässigen Boden wächst, dann ist er sogar winterhart. In der römischen Volksheilkunde wird er Salvere genannt, was so viel heißt wie gesund bleiben, gesund sein. Schon seit dem Mittelalter gilt er als sehr stärkende Pflanze. Er hat viele ätherische Öle enthalten, unter anderem auch das Thujon, das schweißhemmend wirkt und antibakteriell. Man kann auch zum Beispiel so ein frisches Salbeiblatt kauen. Das wirkt reinigend, desinfizierend, stärkend und durchblutend auf unser Zahnfleisch. Der Salbei hat ebenso Gerbstoffe enthalten wie die Rosmarinsäure. Die wirkt super schweißhemmend, also wenn man so ein unangenehmes Schwitzen hat. Der Salbei ist das Mittel der Wahl bei Halsweh. Einfach einen Tee machen und dann gurgeln. Man kann ihn aber auch super bei unreiner Haut verwenden. Der Salbei ist eher ein Würzmittel bei uns. Man gibt ihn in Soßen oder verwendet ihn bei Fleischgerichten, Omelettes oder auch in Essige. Der Salbei kann getrocknet, frisch oder als ätherisches Öl verwendet werden. Das ist also ein zweifärbiger Salbei. Den legen wir da jetzt auf, okay. so ganz cool drauf. Und dann räumen wir das wieder ein. Genau, dann rollen wir es relativ knapp, relativ straff. Können wir das dann einrollen? Sehr mehr, oder? Ja, super. Also mit ein bisschen Druck, oder? Ja, super, genau. Perfekt. ja Du hast gelernt, da machen wir das fast. <lacht> <lacht> Darum lasse ich das hier ja die machen. Und dann kann man diesen Speck, den legen wir jetzt einfach in so Scheiben nebeneinander auf. So, dann legen wir da relativ weit rein. Dann können wir nämlich das schon so raufpicken. Okay, und dann auch ein bisschen stramm einrollen wahrscheinlich. Gell? Genau. Und drauf. Jetzt haben wir da unsere super geschmackigen, hoffentlich bald geschmackigen Schweinefilets da im Speck eingeholt. Die tust du jetzt ganz langsam rausbrallen. Genau. Gell? Ich mache das relativ äh, niedertemperaturig und ähm, da muss ich sagen, da haben viele machen da den Fehler, dass sie einfach zu fest auftragen. Mhm. dann geben sie das ein, dann pickt ihr einer der Speck fest ja, und geht's. verbrennt er und dann zerreißt es alles und dann hat genau. man eigentlich die ganze schöne Arbeit umsonst gemacht. Und du ja. machst ja. das mit, mit Butterschmerzen? Und ich mache das mit ja. genau. Und ähm, die Temperatur, da fahre ich lieber nachher ein bisschen weiter auf mit der Temperatur, schön langsam. Und dann wirklich auf jeder, auf jeder Stufe, ich trage das dann so stufenweise, auf jeder Stufe, wirklich so lang lassen, dass halt der Specker schöne Farbe nimmt und gar nicht verbrennt. Und ganz zum Schluss, wenn das dann fertig ist, decke ich es mit einer Alufolie ab mhm. und dann lasse ich das in der Folie so richtig notieren dass das einfach, die Hitze einfach einige Coins ja. kehren. So, jetzt duftet es da schon richtig so. Ich, ich muss jetzt probieren, gell? Jetzt müssen wir eins rausgeben, okay. weil ich tue jetzt eins anschneiden. Passt, Markus, ich merke, du hast schon so einen Hunger, das Holz ich schon fast. Die gut aus, ja. So, jetzt ah. her, nehmen wir uns da gleich das Erste. Nachdem du so einen Hunger hast, darfst du Jawohl. So, Messer brauchen wir noch. Jetzt schon her, da kriegst du kurz Messer. Wow, jetzt mal. Super. Oh ja, der Salbe, der duftet richtig aus und immer es jetzt probieren. Mä, es ist gut. Und schmeckt gut? Super. Mal Salbe und der Knoblauch. Mhm. Aber nicht so extrem, sondern ganz dezent. Mhm. Na das gefällt mir. Also du schon, was die beim und Picknick erwartet. Das muss man jetzt aber <lacht> wegnehmen, weil sonst brauche ich nichts mehr zum Essen beim Picknick. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch fürs Picknick anrichten, gell? Ganz genau. Aber das lasse ich dich jetzt machen, weil sonst kommt da in die Glasen nichts so. Also, ja okay. Gell? weil ich ja das jetzt zusammen. Okay. Mhm. So, da schneiden wir einfach jetzt so Zentimeter, wie es das du schon gemacht hast, so Zentimeter, anderthalb Zentimeter Stickerl, aber und schneiden die einmal durch und dann geben wir die in die Glasleine und machen die Glasel gleich zu, dass der Markus nicht mehr dazu kommt. Und zu guter Letzt, weil das passt nämlich für mich wieder perfekt, ohne was Süßes gibt es kein Picknick. Das heißt, wir machen jetzt natürlich auch noch einen Nachspeis. Und zwar ein Hollerkoch mit Zwetschgen. Ganz genau. Sehr gut, jetzt bin ich gespannt, was man verzüßt. Ich gebe einmal die Hollerbeeren zuerst rein. Da haben wir diese zwei Gläser. Man sieht, die haben ein bisschen unterschiedliche Farbe, aber eigentlich ein grünes Kernel ist nicht mit drinnen. Und natürlich haben wir auch wieder eine ganz schlaue Expertise von der Bediener, nämlich zu unseren Hollerbeeren. Das hören wir uns jetzt an. Der Holler gehört zu den Moschusgewächsen. Und diese kleinen dunklen Steinfrüchte, die sind ein Zeiger für den Frühherbst. Sie enthalten Antoziane, die sind verantwortlich für diese dunkle Farbe. Das ist ein UV-Schutz für die Pflanze, aber für uns haben sie eine antioxidative Wirkung. Außerdem hat er noch ganz viel Vitamin C, Gerbstoffe, Mineralstoffe wie Kalium und Calcium, aber auch Eisen und entzündungshemmende ätherische Öle und herzstärkende Glykoside. Also ein absolut gesundes Spätsommeressen. Generell wirkt der Holler die Blüten wie die Beeren gegen Fieber oder Erkältungskrankheiten und wirken super schleimlösend bei stark festsitzenden Schleim auf den Bronchien. Wichtig ist bei den Hollerbeeren, dass man sie auf jeden Fall bis zu 80 Grad für mehrere Minuten erwärmt, sodass die Giftstoffe abgebaut werden und sie dann für uns super verträglich sind. Ein kleiner Tipp nur am Rande, es gibt noch den Zwergholler, das ist der giftige Verwandte. Bei dem wachsen die Beeren nach oben, hingegen beim Holler wachsen sie nach unten. Aus dem Holler kann man Kompott machen, man kann ihn aber auch als Tee zubereiten, aus den frischen oder getrockneten Beeren. Dann geben wir wegen dem Geschmack und wegen der Farbe auch noch diese Brombeeren dazu. Den Traubensaft drüber, geben den guten Rotwein dazu, keine Angst, der Alkohol verdunstet. Und während das jetzt circa 15 Minuten dahin köchelt, äh, Markus, hätte ich an dich eine Bitte, dass mir du vielleicht diese Birne und diesen Apfel <lacht> in so Halbzentimeter-Würfel schneidest. Ja, so hast du das fragt <lacht> Du darfst nur schütten und ich schneide, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Mit Schale, oder? Mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran, vielleicht drum. ohne Kerngehäuse, das wäre super. Passt, dann mach hier jetzt einmal die schwere Arbeit von der Nachspeise. So, Birne fertig. Das war jetzt Rekordzeit, he? Ja, Wahnsinn. <lacht> so, jetzt brauchen wir auch noch unsere Zwetschgen, die müssen wir jetzt auch noch schneiden. Wie möchtest du die gerne schneiden? Ähm, die kannst du ein bisschen größer machen. Und für die super Zwetschgen, die wir da haben, gibt es natürlich von der Bettina jetzt auch noch mal eine ganz eine wichtige Info für uns. Die Zwetschge gehört zu den Rosengewächsen und sie hat Steinfrüchte. Und diese Steinfrüchte, die haben also einen weißlichen Duftfilm, der aus winzig feinen Wachspigmenten ist und die Zwetschge vor Schädlingen und vor dem Austrocknen schützt. Daher soll man die Zwetschge erst kurz vor dem Verzehr waschen. Die Zwetschge hat einen angenehm süßen Geschmack und erinnert an den Sommer. Aber gleichzeitig bereitet sie uns auch schon vor auf einen gesunden Herbst. Sie hat Vitamin C, A und E, aber auch einige B-Vitamine enthalten. Kupfer und Zink, aber auch das Spurenelement Bohr, das ist der Stoff für unsere Gelenke und für unsere Knochen. Hauptsächlich kennen wir die Zwetschge oder auch die Pflaumen als verdauungsförderndes Mittel. Verantwortlich dafür sind die enthaltenen Pflanzenstoffe, also die Pflanzenfasern und die Pektine. Die quillen den Darm auf, nehmen uns Giftstoffe und den ganzen Müll mit. Man kann von den Zwetschgen aber auch von allen anderen Pflaumenarten schon ganzzeitig im Frühling die Knospen ernten zum Würzen. Die Blüten kann man verwenden für Eis, Sirupe oder für Desserts. Und jetzt die Früchte für Obstknödel, für Kompott oder auch Marmeladen. So, da sieht man jetzt bei den Bären, dass die alle so eine Einbuchtung haben. Da ist jetzt der Soft heraus und das ist das Zeichen, dass man jetzt Apfel, Zwetschge und Birne dazugeben kann. Man sieht schon, was da jetzt mit den Früchten passiert. Die nehmen sofort natürlich die Farbe vom Holler an. Also, eher nicht wallend kochen, sondern einfach mehr so ziehen lassen. Ja. Dann fehlen uns nur mehr die Orangenwürze. Und wenn du da jetzt einmal drüber riechst, wie das jetzt, wie das jetzt riecht, da ist ja ganz andere Boah. Musik drinnen. Ja, das ist. Dann das ist super. den Zucker. Mhm. Und ihr wird da was, was geschmacklich noch einmal ein Hype ist. Und zwar ist das keine Stärke, sondern ein Puddingpulver. Geht mit Stärke auch, aber Vanillepulver ist perfekt. Und das soll jetzt eigentlich nur mehr eine Minuten so ein bisschen... Leicht. Leich. Man, man, genau, man sieht sofort die, die Bindung, die da ist. Ja. Glänzen tut es wunderschön, riechen tut es extrem gut. Und wenn es noch ein bisschen so schmeckt, wie es ausschaut, dann wir schon sagen. <lacht> Jetzt gehst du in die Glas rein, wenn du so nett bist und haben. mir das zuschraubst, das Was? war der totale Wahnsinn. So. Perfekt. Ja. Christian, super. Dankeschön. Also wirklich ein richtig cooles Menü und ich freue mich schon so auf das Picknick. Gell? Aber ich brauche für das jetzt einen Picknickkorb ja. und den werde ich mir jetzt dabei bei der Maria besorgen gehen. Super, gell? So, Maria, so. wir waren fertig mit Kochen, jetzt müssen wir noch backen, gell? Gut, ich habe dir die Picknickdecke schon reingetan. Sehr gut. Dann tun wir nach unten die Gläser. Okay. Unseren so Salat. Der gut. Vorteil an die Glaseln ist auch, du kannst alles wieder mit, mitnehmen, verschließen und es entsteht kein Müll am Bier. Ja, Blick. das ist richtig Low Waste. Gell? Genau. Jetzt und haben das wir das alles. Fällt uns ja Nein, unser Holokoch für uns noch. Genau. Christian, Holokoch! Ja, mein ah das ja, einmal, perfekt. Das, vergisst. Nein, das ist ja, ein... <lacht> das vergisst ich nicht. Das kannst du okay. sicher sein. Das machst du auch noch, mit rein. Perfekt. So, und ich zeig dir jetzt, wo du hinfahren kannst. Du fährst noch gschwenkt und fährst mit dem Schiff direkt zur Talstation von der Schafbeckbahn. Mhm. Fährst mit dem Zug bis zur Mittelstation und dann brauchst nur ein Stück rechts geben und du hast den coolsten Platz und siehst über den ganzen See. Okay, ja, da bin ich gespannt. Ich war da noch nie hier oben. Da am Weg nach Geschwend kommst du vorbei beim Stoffbauern mit den Schafmilchprodukten. Da packst du dann am besten nur einen Käse ein. Und fährst weiter vor der Schiffstation ist der Riga Sigi von Primushäusel. Und da kannst du diese ganzen Zutaten, die wir heute verkocht haben, auch in hochprozentiger Form mitnehmen. Oh, gefährlich. Ja, da bin ich gespannt. Das schaue mir jetzt gleich an. Wunderbar. Okay. Ja, was denn? Was Oh, das sehe ich schon. Die volle Palette. Ich habe schon meinen Picknick, mein gehabt Picknick mit. Wo geht's denn Hein? Hey, kriegst du's dir schnell? Auf dem Schafberg auf dem Schafberg auf dem Picknick ja. Ja. Und ich brauche unbedingt für dir noch ein bisschen was vom Schaf. Was, heißt, ich was darf ich, ich dir mitgeben? Ich habe in zum Beispiel da einen Goldschatz. das ist ein Schaf-Frischkäse, ein biologischer. In dem mit Dattel und Curry. Eine ganz geile Kombination. Oder natürlich unser Klassiker ist unser Wolfgangsee Schafkäse. Haben wir dort zum Beispiel äh, mit Pfeffer und Paprika äh, gerollt. Ist auch wieder ein Schaffrischkäse mit Kräutern äh, und so jetzt leicht abgewürzt und dann äh, gerollt in dem Fall in Paprika und in, in Pfeffer. Ich sehe schon, muss glaube ich eigentlich meinen Picknickkorb tauschen, weil das passt ja bei mir alles gar nicht hin. Aber mitnehmen wir da das gerne alles. Warum Schaf? Wie bist du auf die Schaf gekommen? In Wirklichkeit, weil Schafe einfach ein ganz ein, liebes Viech sind, ein herziges Tier ist, das gut da in die Grünlandgegend reinpasst passt und das zum Schluss ein extrem gutes Produkt macht. Nämlich die Schafmilch ist eine sehr bekömmliche, recht angenehme Milch, eine Basis für ganz viele gute Sachen. ist wie zum Beispiel beim Joghurt oder beim Käse, den wir machen und seit einigen Jahren auch beim Schafmilch ist die Schafmilch einfach die Basis, die, die für alles gut passt? Wie viele für habt ihr denn jetzt aktuell mittlerweile? Möchten wir zurzeit 125? 125? Und die Milch haben wir von unserem Betrieb und von meinem Bruder und seinem Betrieb in Deugau, Der hat auch noch mal sowas und wir verarbeiten ca. 80.000 Liter Milch im Jahr. Ja, ist schon sehr Konzentrierte Milch ist eine kostbare Milch. Man sieht ja, da kommt nicht so viel raus. Der, also ein Schaf hat einen Liter am Tag, ja. ein Kuh hat 30 Liter am Tag, hat aber das im Vergleich gesiegt. Aber es ist dafür umso, umso was Besseres und wertvoller. Wie lange macht ihr das jetzt schon mit der Scharrell? Den Betrieb, die Familie Eiseltor am Stoffgurt, gibt es schon seit 1490, also schon seit über 500 Jahren. Das mit den Schaf, was du gefragt hast, mache ich seit gut 40 Jahren. Also ich bin 17 Jahre alt, weil da haben wir zwei Schafe und eine Lampe gekauft und habe das einmal probiert. Ja, und seither machen wir das und das hat sich entwickelt, Käse, Joghurt dann gleich mal dazu. Und eben seit äh, fünf Jahren ist die Speise jetzt. Jetzt stehen wir da vor dem Hofladen und jetzt ist die, das ist ja alles komplett voll. Genau. Also da haben wir wirklich das ganze Dach mit pv anlage gemacht, haben da das Gebäude ein bisschen schon an die pv angepasst. Das heißt, die Blechabschlüsse und all diese Sachen, die da wenig werden wenig. Beim Bauernhaus haben wir es ja mit Holzschindeln gemacht, weil das traditionelle Gebäude sind, und wir gesagt haben, da wollen wir die Tradition und die Moderne verbinden. Und mit dem könnt ihr im Prinzip den ganzen Betrieb eigentlich selbst versorgen. Da produzieren wir in Summe so viel Strom im Jahr, wie wir als Betrieb brauchen. Das ist einmal so unser Ziel gewesen. was wir auch für die Autos brauchen zum Fahren, das ist auch dabei. Ja, Mobilität ist überhaupt nur ein großes Thema für uns, weil wir der Meinung sind, dass wir auch da ganz klar in Richtung erneuerbare Energie gehen müssen und wir auch schauen müssen, dass wir CO2-Ausstoß vermeiden. Und das geht, es ist möglich. So, das ist jetzt unser... Leichter Hofladen, da ist es darum gegangen, wieder ökologischen Baustoff, Baustoffholz zu verwenden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Leute, die teilhaben zu lassen, da am Möcken und am Geschehen, das bei uns in der Landwirtschaft ist, da man sieht, wie es unsere Viecher da geht in dem, in dem Bereich. Und der Hofladen ist ja so aufgebaut, dass man zum einen unsere Produkte haben, alles was man haben und dann nur Produkte dazu haben, äh, auserlesene Produkte von Betrieben, wo wir der Meinung sind, die passen da gut rein. Und das läuft im Prinzip un, un, unter, der, unter dem Prinzip äh, Selbstbedienung, oder? Genau, ist rein auf Selbstbedienung aufgebaut. Okay. Das heißt, man, man, man kann sich da die Sachen nehmen und hat dann vorne wirklich eine, eine super Selbstbedienungskasse äh, mit einer guten Menüführung, wo das äh, sehr gut funktioniert. Ich habe einen Menschen gesehen, den ich gerne mitnehmen darf. Den nehmen wir jetzt gleich raus. <lacht> So, super, danke Sepp, rein mein meinen Picknickkorb, jetzt muss ich mir muss ich auch Gas geben, weil ich muss mir Schnaps noch besorgen, dann muss ich zum Schiff und auf, auf den Schafberg zu meinem Picknick. Vielen Dank. Markus, ich habe mich gefreut, du dass du da gut bist und ein gutes Picknick heute. Ciao. Ciao. servus. Servus Sigi, grüß dich. Markus, grüß dich. Du, ich bin auf der, auf der Suche nach einem guten Verdauungsschnapsel für mein Picknick. Mhm. Und wir haben nämlich gekocht mit ähm, Holler, mhm. Zwetschgen okay. und Himbeeren. Ja. Ja, irgendwas so vielleicht in die Richtung. Da findet man da bei passt. allen drei Sorten sicher das passende Schnapsel dazu. Wie du siehst, ist die Auswahl sehr groß. Ja, ich hab schon gesehen. Wahnsinn. Ich rieche es einfach mal zusammen. Du hast jetzt gesagt, Zwetschgen, Holler und Himbeeren. Ja, genau. Wunderbar. Fände ich was. Kleinen Moment. Jawohl. So da Schauen wir uns das einmal an, um, oder? Alle drei Sorten gefunden. Und zudem sogar speziellere Abwandlungen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einmal mit dem Holonderblütenbeerenkühe. Aus dem Raubrand der Beeren des Vorjahres mit den Blüten des Folgejahres, das der Feinbrand gefertigt wird. Ist also sehr ähm, vielschichtig, hat gleichermaßen diese blumigen wie auch diese ja leicht herben, trockenen Aromen von den Beeren jetzt drinnen. Zum Wohle. Freut mich. Natürlich, Beeren haben immer ein bisschen was Herberes, Erdiges an sich, aber das wird durch dieses Blumige von den Blüten recht gut kaschiert, glaube ich. Was verbirgt sich denn für eine Familiengeschichte hinter deiner Brennerei sozusagen? Destilliert wird schon seit Generationen bei uns. Ich habe es selber vom Vater gelernt und der war der Erste, der das wirklich als Beruf ausgibt hat. Das war dann schon viel mehr als ein zweites Standbein und hat dann auch bei Prämierungen mitgemacht. Und das ist erfolgreich und auch immer erfolgreicher. und so haben wir uns eigentlich äh, qualitativ zu einem einen der besten Brenner in Österreich entwickelt. kann man also. Die Waldhinbeer ist sowieso eines der edelsten Destillate. Nicht zuletzt, weil einfach die Ausbeute sehr gering ist beim Brennen. Ja. Hat nicht sehr viel Eigenzucker, Fruchtzucker, der dann ja schlussendlich zum Alkohol wird. Und da ist die Ausbeute einfach sehr gering. Da sprechen wir von wenigen Litern bei 100 Kilogramm Frucht. Und was ist jetzt eigentlich was du sagst, so das Besondere an deine Destillate da im Haus? Würde ich jetzt in erster Linie mal sagen, die Vielschichtigkeit. Es gibt ja kaum eine Frucht, die man nicht brennen kann, die man nicht ansetzen kann. Und über die Generationen, wenn es vorher auch nur Fahrlobstverwertung war, hat sich bei uns da ein Sortiment von, ich würde sagen 50, 60 verschiedenen Schnäpsen und Likören entwickelt. Und auf das sind wir recht stolz und da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Wir gehen weiter zur Dörrzwetschgeparik. Das ist ein bisschen was rustikaleres. während mit der frischen Zwetschgen-Maische gedörrte, aber richtig nur über Holzfeuer gedörrte Zwetschgen mitvermaischt und gebrannt. Das Ganze kommt dann noch drei Jahre in ein Eichenfass. Wenn euch das auch so gut gefällt, was der sie gemacht wie mir, dann hat mir uns über ein Like gefallen. Also ich ganz ehrlich war jetzt da. Bei der Türzwetschke. Ja. Warum? Weil das glaube ich nämlich zu dem Hollakoch, zu dem ersten Holerkoch. Das kann man mir gut vorstellen. Ah, sicher gut dazu passt. Den starte ich jetzt und äh, tue den gleich meinen Picknick-Rucksack. Und äh, wie kommen wir kommen jetzt am schnellsten zum Schiff. Ganz einfach. Vorne. Längs raus, sobald du beim See bist, nochmal längs und dann stehst du schon vor der Schiffsanlegestelle. Wie lange geh ich da? Zu Keine fünf Minuten. Sehr gut, das passt. für Seegang hast du ja schon, ja. vor der Schifffahrt. Möchtest <wollt> du <lacht> dir genau. alles Gute. Danke. Weg da rauf, im Schifferl Oma, um, Schafbergbau bis zur Mittelstation. Und jetzt haben wir einen super Platz gefunden da. Und da werde ich jetzt mein Picknick auspacken. So, liebe Bettina, ich habe ja richtig schwer arbeiten müssen jetzt für das Picknick. Und darum freue ich mich jetzt auf dein Feedback. Wow, Markus, da bist du ja an einem super schönen Platz. Unglaublich. Und die Gerichte super praktisch zum Mitnehmen. Ich bin ein Fan von dem sonnenblumen -Knäckebrot. Und Hollerkoch Koch ist mein absolutes Lieblingsgericht zu dieser Jahreszeit. Alles in allem echt gut gemeistert. Sommerliche, frische Gerichte. Und du hast die Challenge, die hast mir ganz schön ernst genommen. Sogar fürs Verdauungsschnapsal hast du gesorgt. Ja, danke, Bettina. Und ich sage nur, meine Belohnung ist die Location und darum sage ich jetzt mal Zeit. was da hier oben besser ist, kann ich euch gar nicht wirklich sagen. Entweder das Picknick oder die traumhafte Aussicht. Und wenn ihr noch mehr Tipps und mehr Sendungen sehen wollt, dann einfach da klicken.